Hallo meine Damen und Herren, ich hatte neulich Geburtstag und möchte euch meine Geschenke zeigen. Dann mal los. Ich habe so eine süße Handyhülle bekommen. Ich mag sehr gerne Katzen. Und dann habe ich leckere Kekse bekommen. Das sind meine Lieblingskekse. Dann so ein leckeres Müsli. Ich esse sehr gerne zum Frühstück ab und zu Müsli. Dann so coole Bluetooth-Kopfhörer. Die sind echt cool. Dann leckere Chips. Ich esse sehr gerne ab und zu beim Fernsehen Chips. So Kängurus. Und normale Chips. dann so ein Bade, äh, Badeschaum, ein lustiges Buch, das soll sehr lustig sein. Bin echt gespannt es zu lesen. Dann so Lektis. Haarefos. Die Kirschen und saure Haarebos. Ich mag aber am liebsten sauren Haarebos. Kekse. Die Kekse esse ich auch sehr gerne. Und Schokolade. Und so Duschcreme, Duschgels. Die habe ich noch nie äh, probiert, bin gespannt wie sie riechen. Dann noch ein Freundschaftsarmband, ist echt süß. Schokolade. Das ist mein, einer meiner Lieblingsschokolade und Vollmilchschokolade ist auch meine Lieblingsschokolade. Aber das ist ja Vollmilchschokolade. Die ist sehr lecker. Badesalz. Ich habe ja sehr gerne Badesalz. Man kann nie genug davon haben. Dann zwei Duftkerzen. Die riechen echt gut. Dann noch so, so ein Buch. So ein Buch, so ein Linier äh, das Buch. Wo man schreiben kann drauf mit Zeilen zum, mit Zeilenbuch. Dann noch ein Duschgel. Noch so eine Halskette. Eine schöne Tasse mit leckeren Tees drin. Ein Kräutertee. Ein grüner Tee. Ich trinke sehr gerne grünen Tee. Noch ein grüner Tee. Sehr viele grünen Tees. Noch ein Kräutertee, tee also einen Tee, ich trinke sehr gern Tee. Und nochmal Haridus. So Apfelringe und Moos, Playmoos. Ich mag am liebsten die Apfelringe, die sind meine Lieblingshaarebrots. Dann ein Buch. Ohne Freunde ist allem zum Heulen. Das sind so liebe Sprüchlein drinnen. Ganz liebe Sprüche drin. Ich finde das Buch sehr schön. Dann eine schlechte Schokolade. Ich liebe Milka Schokolade. Das ist auch einer meiner Lieblingsschokoladen. Dann noch so ein Schutzengel Wunschperle, die schaut auch sehr schön aus. Da kann man sich was wünschen, und es soll wirklich in Erfüllung gehen. Bin ich echt gespannt. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ist ganz einfach zu machen. Dann noch so ein Die habe ich auch mega gern. Benutze ich sehr oft. Dann noch so ein Duschgel. Dann noch so Pflegemasken. So. Gesichtsmasken gibt es. Das ist also eine Fußmaske. Meine Freunde wissen einfach, was sie wollen. Und dann habe ich noch eine Schokolade bekommen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde es mich nach einem Daumen nach oben freuen. Und abonniert meinen Kanal. Tschüss, hab euch lieb.